recht herzlich Herrn Christian Berger begrüßen ähm, von Auftrat. Und er wird uns jetzt äh, zeigen, also die praktische Arbeit, wie man mit Audios in der, in der Schule auch unterrichtet, wie man das plant. Ich darf gleich an Sie übergeben. Ja, herzlichen Dank. Äh, mein Vorhaben ist eigentlich nicht jetzt im Detail eine Audioproduktion da durchzuziehen, sondern einen Überblick darüber zu geben, wie das österreichweit funktioniert, nachdem der Christoph Kendl ja jetzt schon einiges erzählt hat über die Radiobande in Wien. Und ich habe mit den Schülern lange Zeit eben als Lehrer gearbeitet. In dem Bereich und habe anschließend dann auch bei der, in der Hochschule, äh, an der Pädagogischen Hochschule in Wien gearbeitet und habe dort ebenso Audioproduktionen und, und das Medium Audio bearbeitet, auch mit Forschungsprojekten etc. Und äh, ja, die Bilder, die Sie da sehen, sind einige Aufnahmen äh, aus einem. Aus also einem Buch, das, man, das dann die Forschungsprojekte äh, beinhaltet, das heißt radiobox.at. Und dort findet man alle die, die Sachen, ja, äh, so Aufnahmen aus den einzelnen Dingen und auch die, die ganzen äh, Produktionsweisen in den unterschiedlichen Radios, äh, bei denen jetzt, wenn man sich das anschaut, heute ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das bei Ihnen da jetzt äh, so ausschaut, welche Fragen Sie haben zu dem Thema. Weil dann würde ich das natürlich in den Vordergrund stellen und Sie nicht nur beglücken mit äh, Vortrag. Also, falls Sie irgendwelche Fragen haben, schalten Sie das Mikrofon ein und stellen Sie Ihre Fragen. Oder Sie schreiben es dann einfach in den Chat rein, dann kann man das da daneben anschauen. Gibt es irgendwas? Nein. Gut, Sie wollen also lieber äh, Bescheid werden. Also gibt es jetzt was auf die Ohren. Und ihr müsst das euch heute halt anschauen. <lacht> Fachtagung zum Thema freie Medien und Bildungsarbeit. Warum mit freien Medien? Weil freie Medien in Österreich die einzigen sind, die äh, mit Schulen auf Augenhöhe und mit Schülerinnen auf Augenhöhe medienpädagogische Projekte umsetzen. Dort ist es möglich, dass sich äh, Schülerinnen Kinder Jugendliche direkt artikulieren und äh, ihre Lebenserfahrungen, ihre Fragen, ihre Einstellungen auch medial umsetzen werden. und nur durch die konkrete Medienarbeit ist es möglich, hinter das Bild zu gucken, zu erleben, dass außer dem, was man hier am Bildschirm sieht und, und auch noch einiges los ist, wie zum Beispiel hier auch ein Regisseur und jemand, der die Blumen herstellt und alles andere, damit sie hier ein schönes Bild haben. Das sehen sie ja alles nicht. Und man muss dahinter denken. Und das ist, denke ich mal, der Anfang von kritischer Medienanalyse. Lieber Herr Berger, wir haben heute mal kurz Heute ist kein normaler Unterricht. Heute geht's ins. Check, one, two. Heute geht's ins Radio. Mir hat es sehr gut gefallen, dadurch, dass man endlich mal mit dem Medium Radio mehr in Kontakt kommt und einfach mal mit so einem Studio in Kontakt kommt, mal die Grundlagen lernt. Und das habe ich dann schon sehr interessant gefunden. Mir persönlich macht es einfach irrsinnig viel Spaß, mit Jugendlichen zum Arbeiten. Da ist noch ganz viel unverfälschte, sprühende Energie vorhanden. Ich habe das toll gefunden, dass es eigentlich so ganz einfach geht, dass man mal Radiosendung macht. Das habe ich vor dem Projekt nicht geglaubt, dass das einfach so einfach geht. Es ist schön zu sehen für mich und für sie, dass sie Anliegen haben überhaupt, die sie vertreten. Anliegen, die irgendwie politische oder gesellschaftliche Relevanz haben. Radio Bande. Wiener Radiobande von Radio Ward Orange 94,0 Orange 94,0 94, 94, Du sagst es Hallo und herzlich willkommen bei unserer Mädchenradiosendung Wir sind aus einer Mehrstufenklasse aus der 10 1140 Wien Wir hoffen, dass diese Radiosendung sehr unterhaltsam sein wird mit dem Studio sind Lea, Nele, Johanna Rosa, Mara Franziska, Zoe, Ricky. Rick, Ricky wird jetzt gleich eine Geschichte vorlesen. Die zwei Freundinnen singen zusammen. Es war einmal die große Lilli. Ihr war ganz langweilig. Sie rief ihre Freundin an und fragte, ob sie zu ihr kommen kann. Sophie, Lillis Freundin, sagte: Ja, gerne. Du kannst zu mir kommen. Ich habe heute habe heute eh nichts vor. vor. Danke. Dann bis gleich. Lili zog sich rasch an und dann ging sie zu ihrer Freundin und dann sangen sie eine Stunde gemeinsam von Ricky. <lacht> Merhaba ve iyi günler. Radio hoş geldiniz. Die neue Mittelschule wird mit Regelschule. Bundesministerin Claudia Schmidt lädt im Mai 2012 rund 800 Expertinnen und Experten zum Erfahrungsaustausch ein. Auch wir vom Radio AGD waren im Austria Center wiener und haben die Teilnehmenden fürs Mikrofon gebeten. Den Anfang macht Bundesministerin Claudia Schmidt. Unsere erste Frage ist, was sollte man in der Schule eigentlich lernen? Das Allerwichtigste, glaube ich, ist Zutrauen und Selbstvertrauen, neben dem Fachwissen und den, den, den Fakten, die einfach heute dann auch ein bisschen zur Allgemeinbildung dazu zugehören ist es wichtig, dass man sich gut ausdrücken kann, dass man die Grundkompetenzen beherrscht, schreiben, lesen, rechnen, aber vor allem, dass man an sich selber glaubt. Ich bin okay, das muss der wichtigste Grundsatz sein. Da könnte ich sagen, werdet menschliche Menschen, das ist auch ein großes Ziel. Child of no age. Her books have just one page. You hide her, you seek her. But why? She'll be in a blur. Oh my. She's the riddle of four. She's the one in the middle. War es so, dass Hitler gelogen hat oder wollte er das Ganze erfüllen, was er versprochen hat? Er wollte das sicher so, aber er wollte eben alle Feinde vernichten und er hat direkt bei einer Partei bei einer großen Veranstaltung hat er gesagt, dass er wir drei Gruppen aus Deutschland ausrotten. Das sind die Juden, die Sinti und Roma, damals Zigeuner genannt, und die Zeugen Jehovas. Also das hat er schon vorgehabt von Anfang an. Schule macht Radio. Beiträge gestaltet von Schülerinnen und Schülern in der Region. Dieses Mal mit der 1A-Klasse der Neuen Mittelschule 2, Schulgasse Bad Ischl. Unsere Klasse ist eine besondere Klasse. Wir berichten euch über den Alltag mit unserer blinden Mitschülerin Philomena. Ich lerne, wie ich lese, wie ich schreibe und wie ich mich zurechtfinde. Außerdem hört ihr Musik von uns selbst gemacht. Schaltet euer freies Radio ein. Viele... Und auch neue Schulradioprojekte bereichern die Szenerie. Sie heißen Radio Igel, Gecko Art, Schulradio Oberpullendorf oder Radiobande Wien. Schule macht Radio. Bei jedem der 14 freien Radios Österreichs. Von Dornbirn bis Wien. Wer mehr wissen möchte zum Thema Schule und Radio, findet Infos unter www.radiobox.at oder bei jedem der freien Radios Österreichs. Mein großer Wunsch wäre in der Schule ein eigenes Aufnahmegerät, dass man auch wirklich ganz schnell das Mikrofon als Bleistift verwenden kann und das, was man im Unterricht gelernt hat, das Wissen, das man hat, das die Kinder gern weitergeben möchten, auch hörbar machen kann und nicht immer nur aufschreiben muss. Ich bin ein bisschen langsam und deswegen habe ich länger gebraucht, um das wieder umzuschalten und muss das noch irgendwie wegkriegen. Ich hoffe, ihr konntet da zuschauen, zuhören, was so aus den verschiedenen Bundesländern kam. Ist es, was gab es da für Eindrücke? Es hat da Fragen bei euch aufgetaucht. Ich habe in den Chat übrigens alle Links, die ich da in dem Vortrag drinnen habe, reingeschrieben. Man findet das auf dem Board. Und der Christoph, Christoph hat vorher ja schon erzählt, was alles beim Radio machen, bei den Kindern so an an Tätigkeiten und Auftauchen, Sachen auftauchen, die Ihnen in der Entwicklung und in, ihr, in Ihrer Arbeit äh, helfen und äh, in Ihrer Persönlichkeitsbildung vor allem auch. Vielleicht ein paar Worte noch darüber hinausgehend, äh, über das, was technisch da dahinter steckt und was technisch irgendwie verwendet wird zur Produktion und zur Zusammenarbeit, weil diese Sachen ja äh, gerade, wenn es um bundesweite Geschichten geht, die es auch gibt, äh, ja nicht so funktionieren, dass man miteinander in einem Raum steht. Also es werden größtenteils Open-Source-Sachen verwendet, Open-Source-Programme verwendet und äh, auch deswegen, weil es darum geht, dass das auf verschiedensten Plattformen genutzt werden kann und äh, wir versuchen auch Sachen zu, äh, Programme zu verwenden, die nicht äh, dazu dienen, dass irgendwo Daten gesammelt werden von Stellen, die wir eigentlich nicht füttern wollen. Das Problem ist halt schon, dass da überall Microsoft die, die Finger drinnen hat, äh, aber es gibt viele Sachen, die man machen kann ohne äh, Microsoft-Plattform. Findet man im Open-Source-Bereich, äh, zum Beispiel das Arbeitsprogramm zum Schneiden, audacity.de, ist da äh, ganz gut, wenn man sich das von dort downloaden kann. Das ist auf alle Plattformen verfügbar. Auphonic.com ist ein Programm, mit dem man... Äh, nachbearbeiten kann online. Das heißt, wenn ich etwas aufgenommen habe und ich will das bereinigen äh, und vom Klang her anpassen etc. Das ist ein professionelles Programm, das aber von einer kleinen Community in äh, Graz entwickelt worden ist. Und die, äh, da kann man das auch kostenfrei nutzen. Äh, Studiolink.de ist ein Programm, äh, auch auf einer Online-Plattform, des ermöglicht, dass man mit Leuten übers Netz aufnimmt und spricht und die, und die Aufnahmen aber dann auch in einer sehr guten Qualität hat und man hat da gleichzeitig die Möglichkeit auf beiden Seiten aufzunehmen und um das dann äh, zusammenzufügen und falls es Unterbrechungen gibt in der Übertragung oder ähnliches, hat man die Möglichkeit auf das direkt am Rechner aufgenommene Programm zu nehmen. Äh, Mehr Programme zum Zusammenarbeiten findet man auf vercom.eu. Das ist eine Genossenschaft, die in Dornbirn angesiedelt ist und zahlreiche Programme zur Verfügung stellt, die beim Online-Arbeiten sind. Nicht nur für Audio, sondern eben gemeinsam. Zum Beispiel das Pad, in dem die, die Links von mir drinnen stehen, das da Chat ist, das ist bei denen angesiedelt. In Dornbirn. Und hat den Vorteil, dass, ja, also da gibt es äh, sowohl Web-Tools äh, für Webkonferenzen oder für äh, Cloud-Projekte, -Pro also Nextcloud etc., kann man dort nutzen. Zum Teil kann man eben, äh, es gibt dann für die, für, die haben wir für, für das Bundesministerium äh, das Termino bei einer Laufen, das ist was, wo, wo man dann nicht mehr Doodle verwenden braucht, sondern man kann äh, auch eine datenschutzkonforme Version verwenden. Diese Sachen wie Datenschutz und, und, und äh, auch Nutzungsrechte etc., sind natürlich gerade in der Audioproduktion eine äh, sehr wichtige Geschichte, weil die Stimmen von Menschen sind natürlich sensible Daten, von der Datenschutzverordnung her. Und man darf das nicht einfach irgendwo hinstellen oder veröffentlichen, ohne dass man es das abkehrt mit den Leuten. Ist in der Praxis kein Problem, wenn man es von Anfang an beachtet. Dazu gibt es die Sachen, die jetzt. Da irgendwie sind und so weiter, die sind alle unter Creative Commons License, das heißt eine offene Lizenz, auch für Open Education Resources geeignet. Und die findet man dann dort auch bei faircom.eu ist auch die österreichische Initiative von Creative Commons beheimatet. Dort findet man dann noch mehrere Materialien zu dem Thema auch. Also, auch diese, leider gibt es im Urheberrecht, uh, Sandra Schön hat das angesprochen im in in, in Einstiegsvortrag heute, in der Keynote. Es ist leider irgendwie verabsamt worden, während der letzten Urheberrechtsnovelle, da Lobbyarbeit in die Richtung zu betreiben, dass es schlicht und einfach für den Bildungsbereich uh, eine freie Nutzung gibt. Und daher äh, muss man da doch sehr aufpassen, dass man vor allem mit Musik und Ähnlichem in der Schule nicht in die Problem Problematik kommt, dass ich es zwar dann fertig habe und aufgenommen, aber ich kann das nirgends verwenden und nirgends online stellen, weil ich zum Beispiel in der Musiknummer verwendet die und die Kinder nehmen halt das, was aus dem Radio hören und nicht irgendwie äh, die ausgewählten Dinge. Es gibt zwar eine Menge Plattformen, wo man Musik hernehmen kann, die unter Creative Commons Lizenz steht. Allerdings muss man das sich auch erst angewöhnen, dass man da damit arbeitet und die Kinder daran heranführen. Es gibt auch Sound-Archive, wo, wo die, die Sounds frei nutzbar sind. Allerdings muss man immer auf das schauen. Nur der übliche Ver Gebrauch ist ja so, wenn man nicht was findet, Jack nimmt man es, verwendet es und es kümmert sich ja niemand drum. Nur wenn man es dann publiziert auf der Webseite der, der Schule oder sonst wo, dann gibt es schon die Probleme, weil sie immer mehr Anwaltskanzleien in Deutschland Roboter entwickeln haben lassen, die äh, darauf spezialisiert sind, so Sachen zu finden, ob das jetzt Bilder sind oder sonst was auf, auf, auf Webseiten, äh, die eben nicht äh, entsprechend nutzungsrechtlich abgeklärt sind. Ja, das ist äh, das Problem von dem her. Das kann man zum Teil damit umgehen, dass man auf Netzwerke zurückgreift, die es in Österreich eben gibt, die der freien Radios. Äh, die sind in ganz Österreich verteilt. Wir haben sie ja vorhin gehört mit den verschiedensten äh, Dialekten etc. Es gibt... Also Zwei Schulen in Österreich, die an der Schule selber äh, einen Sender haben. Das eine ist Radio Oberpullendorf, das ist ein Gymnasium in Burgenland und das zweite ist in Oberösterreich äh, beim Fre Freies Radio Freistadt arbeiten die Zusammen, die haben da ein Gymnasium, das einen eigenen Sender hat und eine regionale Sendelizenz. Äh, die, die Freien Radios insgesamt haben alle diese äh, urheberrechtlichen Sorgen für Musik etc. abgeklärt und deswegen ist da die Möglichkeit im CBA äh, in diesem Cultural Broadcast Archive, äh, die Sachen zu publizieren. Wenn man also Schulprojekte macht, die äh, online sind, dann sollte man sie so ein Partner holen, weil damit hat man äh, die, die Sicherheit, dass die urheberrechtlichen Sachen, haben wir es veröffentlicht, auf denen in einer Plattform, entsprechend auch abgedeckt sind, urheberrechtlich. Das ist wie gesagt, da interessant, weil es war früher hat's nur Wien gegeben und in Kärnten ein bisschen was, aber in der Zwischenzeit ist es doch sehr breit. Und in, in, in, in die Radiofabrik in Salzburg zum Beispiel, da gibt es und Eher. Das ist ein Projekt, wo sie mit, einer, mit einem Gymnasium zusammenarbeiten, wo die sogar maturieren können in dem Themenbereich äh, Medienarbeit, Radio und so weiter. Dann gibt es noch den Bundesverband Medienbildung. Äh, auf die Webseiten das kann man auch hinschauen, da gibt es ein, auch einen Newsletter, äh, der äh, weitergegeben wird. In dem Bundesverband Medienbildung findet man sehr viele äh, Expertinnen, die äh, oder Leute, die eben in, bei Schulprojekten unterstützen können und dort vor Ort äh, helfen. Es gibt dann auch Finanzierung für die, wenn man mit den Freien Radios zusammen die Sachen macht, kann man, äh, die, kann man über, über das Ministerium Teilfinanzierung äh, kriegen, falls da Leute behilflich sein, wenn man nicht nicht zu Rande kommt, um sowas zu machen. Es gibt dann im Jahr, äh, seit acht Jahren, dann ein Jahr, haben wir einen Schulradiotag. Das heißt, da wird einen Tag lang äh, von 9 bis 17 Uhr in Österreich auf allen freien Radios ausschließlich Produktionen von Schülerinnen und Schülern äh, gesendet äh, in den lokalen Radios. Heuer äh, wird es auch wieder stattfinden, so rund um den 30. November herum. Und da kann man auf der einen Seite mitmachen, auf der anderen Seite kann man auch mit den Kindern da hören. Ich habe das CPA jetzt schon mehrmals erwähnt. Das ist die Plattform, die... Ein Herr Berger, entschuldige, ja? dass ich Sie unterbreche, aber wir sehen nur Ihren Desktop. Was? Wir sehen nur Ihren Desktop. Also, wir sehen drei schwarze Felder. Okay. Also, falls Sie eine Präsentation haben. Ja, ich tue es noch einmal. Tut mir sehr leid. Seit wann? <lacht> ja, eigentlich schon immer, aber bei der Audiodatei habe ich mir nichts gedacht, weil ich mir gedacht habe, es geht ja um Radio und um Hören. Nein, nein, es tut mir ist, leid. Es jetzt, sehen, wir, jetzt sehen wir Ihre Folien. Es hat natürlich ein Video gegeben. <lacht> es tut mir leid, wenn Sie das nicht gesehen haben. Jetzt ist es zu sehen. Jetzt ist es zu sehen, ja. Es tut mir leid. Ich habe mir zuerst gedacht, es geht ja, Sie schießen ja, nur Audiodateien vor. vor. vor. Ja, tut mir leid, wir haben es vorher ausprobiert und es funktioniert. Ja. Okay. Äh, Sie finden im. Äh, noch einmal im Chat müsste der Link drinnen sein zu, zu den äh, ganzen äh, Sachen und da ist auch die, der Link zu, der, zu den Folien und äh, dort finden Sie auch dann das zum, zu den Audios, die da drinnen sind. Also, wie gesagt, das war Schulradiotag. Äh, dann gibt es einmal im Jahr äh, eine Fachtagung, freie Medien. Bildungsarbeit, wo äh, aus ganz Österreich Lehrerinnen und äh, Mitarbeiterinnen aus den freien Medien zusammenkommen, um dort äh, Sachen auszutauschen, neue Sachen zu besprechen, neue Projekte zu entwickeln etc. Äh, Wer, wer sich da nachlesen möchte, kann das in der Radiobox.at in dem Buch gehen. Das, das ist auch als äh, Open Education Resource äh, online verfügbar. Der Link ist auch in der Sammlung drinnen. Äh, da kann man es als PDF downloaden, weil ich glaube, es ist schon vergriffen von also als print medium ist es, glaube ich, nicht mehr mehr verfügbar. Äh, dann gibt es Materialien bei Commit. Commit ist äh, ein Verein, der äh, vor allem Forschung und, äh, und äh, Ausbildung bei den freien Radios macht. Da gibt es was über Medienrecht Ethik, da kann man sich die Grundlagen holen, was darf man, was kann man nicht. Es gibt das Freie Radio einmal eins, äh, da drinnen, sondern die Grundlagen für solche Sachen zu finden. Äh, ja. Hier noch einmal die Linksammlung, die jetzt von, die, die ich da jetzt angesprochen habe bei dem. Und falls jemand noch an der Fachtagung teilnehmen möchte, die heuer äh, vom 13. bis 15. Juni in Schlierbach ist, äh, ist die Inskription zwar über die Pädagogischen schon äh, vorbei, aber falls Sie mich direkt kontaktieren, kann man das wahrscheinlich manuell noch nach. Äh, und ja, dann können Sie dort gerne teilnehmen. Gut. Äh, das tut mir leid, dass es nicht so funktioniert hat. Äh